Moin zusammen, hier ist wieder der Tim von Berpo Products und ich möchte euch heute ein kleines Facelifting vorstellen. Und zwar wir haben ja letztes Jahr mit unserem Slickstick Recurve schon erste Erfolge auf der ganzen Welt und vor allem in Europa gefeiert. Und für das Jahr 2020 haben wir uns gedacht, es ist Zeit für ein bisschen Farbe und zwar Farbe im Mittelteil. Unser ursprünglicher Slickstick Recurve wurde ja genau wie dieser mit äh, Bambuswurfarmen produziert, auch mit einem äh, Erlefonier und mit mikata tipps Das haben wir auch so beibehalten, weil es einfach richtig gut funktioniert, aber wir haben uns überlegt, ein bisschen Schakol muss mal ins Mittelteil und wir freuen uns extrem, dass wir jetzt auch dieses Bogenmodell für euch alle in Europa anbieten können. Es gibt schon ein bisschen länger in den USA und wir wünschen euch extrem viel Spaß mit unserem Slickstick Recurve Schakol für nächstes Jahr.